Hier ist was in Bewegung, hier liegt was in der Luft Wir brechen uns ein Bein und gehen zum Arzt Ist ja klar, dass es so akzeptiert, ganz normal Nur geht's um seelische Probleme, weiß keiner wohin damit Und wir verstecken uns aus Scham, da läuft was schief. Schaut nicht weg, denkt nicht, ihr wäret ganz allein damit. Ich wünsche mir den Mut, dass ihr darüber sprecht. Jeder kennt jemanden. Es gibt 18 Millionen, denen die Kraft fehlt. Zwischen Burnout und Depression halten uns für aufgeklärt. Doch zeigst du Schwäche, verlierst du schnell gesellschaftlich am Wert. Das kann jeden treffen. Arbeitslose Manager, Hausfrauen, Studenten. Lass uns zusammen das Versteckspiel jetzt beenden. Hier ist was in Bewegung, hier liegt was in der Luft. Du bist okay, du bist liebenswert. Keine Angst, du bist so viel mehr. Du bist schön, du bist okay, du bist liebenswert. Keine Angst, wir sind so viel mehr. Wir brauchen bald ein Schulfach, wo es um Emotionen geht. Kein Mathe, kein Physik kann uns erklären, was im Leben zählt. Die Psyche ist ein Regenbogen, ständig in Bewegung. Alles fließt und ändert seine Richtung. Lasst uns achtsam bleiben, wenn einer fällt. Riesen sind zum Wachsen da, dann wären wir einen Schritt weiter auf der Welt. Wenn einer schweigt und es dunkel wird, alles hoffnungslos und kalt erscheint, würdest du dich umdrehen oder deine Hand hinhalten? Ich trage eine grüne Schleife auf der Brust, um zu zeigen, dass ich. Wir sind keine Harry Potters, wir sind verletzlich, verzweifeln oft an unserer Existenz. Wir wären gerne Popstars, das ist nur menschlich. Ein jeder verdient sein Happy End. Hier ist was in Bewegung, hier liegt was in der Luft. Ich trage eine grüne Schleife auf der Brust, um zu zeigen, dass ich was verändern muss. Setz ein Zeichen gegen Ausgrenzung und schreie so laut, bis es jeder hört.